Ja, guten Tag, alles zusammen, es ist heute ein sehr äh, schöner, sonniger äh, Tag, äh, 25. November 2020. Wir sind mitten in der Pandemiezeit, Corona macht uns Angst, aber uns ähm, Bauunternehmer weniger, wir bauen trotz Corona weiter, unser siebenfamilienhaus Familienhaus in hannover Latzen. Äh, und äh, heute kommt die Kellerdecke, äh, Filigrandecken, die sind zum Teil einbetoniert, zum anderen Teil wird dann am Freitagnachmittag äh, dann die Kellerdecke betoniert, damit das Ganze dann eine äh, Festigkeit bekommt. Und mit heutiger Aktion gewinnt unser Objekt quasi die Kubulatur, äh, also M hoch 3. Bisher haben wir nur Flächen äh, gewonnen. Äh, ich werde jetzt äh, auf Vorderkamera umschalten, damit ich euch da was zeigen kann. So jetzt, das ist die Nachbarschaft übrigens, einmal umgeschwungen. Äh, was ihr dann ihr seht, wird direkt der Nachbarschaft werden äh, von unserem Bauprojekt. So. Ihr seht hier seht ihr unser Kran, ähm, der kann äh, ganz schwer tragen. Von der Straße kommen dann die Bauteile, ähm, äh, Baustoffe und wird dann auf die Stelle äh, des Bauens äh, quasi katapultiert äh, bzw. übertragen. Ihr seht hier seht ihr, im großen Teil sind die fliegrandecken da. Unser Bauunternehmer Herr Kellner auf der rechten Seite und seine Jungs sind Unternehmer aus Laarz und Rethen. Drüben werden die äh, Deckenelemente soweit gefestigt, dann werden sie mit Autokran äh, hochgehoben und äh, eben zu unserer äh, Decke nacheinander äh, abgelegt. Äh, vorhin sagte mir Herr Kellner, jetzt seht ihr, dass der Anteil wieder hochgehoben ist ähm, und dann wird es gleich hier nach links gedreht. In der Zwischenzeit können wir uns ja mal ein bisschen hier auf unser, äh, über unseren Baukörper unterhalten. Ihr seht die schwarze Bitumenschicht, das wurde äh, links herum, also einmal um, äh, ums Haus äh, übertragen, äh, äh, damit die Restfeuchte von Boden äh, dann nicht in ein Mauerwerk eindringen kann, also weiße Wanne, obwohl die schwarz aussieht ist gebaut. Es ist die Beschaffenheit äh, der, der Decke. Es sind Fertigelemente, die äh, äh, sozusagen beim Betonlieferant speziell für uns gemischt wurde. Also es ist äh, wasserundurchlässige Betoneigenschaft. Und äh, zum Schluss macht man dann mit Bitumenschicht, äh, mit schwarzen äh, Schicht äh, und gewinnt eine plastikähnliche Formation. Also wenn man mit der Hand drüber geht dann ist es äh, quasi ganz dicht, äh, äh, in der Zwischenzeit ist unser äh, kleiner fliegaren äh, einmal über den Kellerflur, äh, wird dann gleich äh, hingelegt, äh, ja vorhin habe ich mich mit meinem Partner unterhalten, habe gesagt muss man nicht hier sieben, äh, sieben Runden um dieses schwarze äh, Gebäude äh, rumgehen. Ihr wisst, in Saudi-Arabien, Hats-Stätte Kjabe, muss man ja sieben Mal rumgehen, um dann nochmal Pilger zu werden. Also wer in Hannover Pilger werden möchte, bieten wir gerne unser Baukörper an. So, der Teil wird hier gleich abgelegt. Es ist auch Präzisionsarbeit, das muss alles genau passen. Unten sind die Holz äh, unterstützende Elemente, äh, Querbalken angelegt. Ähm, das muss halt alles genau rechts, links äh, sozusagen passend sein. So, äh, ihr seht ja nochmal äh, bei den Kellerwänden, dass da noch Beton reingegossen wird. Äh, wird auch mit den Kellerelementen sich dann äh, über Bewährung äh, verschweißen. Damit es dann wirklich eine richtige Festigkeit hat. Es werden ja noch zwei, beziehungsweise zweieinhalb Etagen noch on top kommen. Das ist ja noch eine Kellerebene. Das muss halt seine Festigkeit dann letztendlich auch erreichen. Und wenn es ein paar Tage getrocknet ist, dann kann es weiter gebaut werden. Ähm, jawohl. So geht es einfach weiter, Teile für Teile. Ähm, und heute kommt noch ein Autokran. Äh, diese Elemente, wie ihr hier so seht, da, die sind ziemlich groß und für unser ähm, Kran ist doch äh, zu schwer, also zu so riskant, dann könnte unser Kran ja kippen. Deswegen äh, lässt Herr Kellner einen äh, sozusagen Autokran kommen äh, und es sind noch zwei, drei weitere Elemente da und die müssen auch äh, in die Ecke äh, angehoben werden. Und dafür muss, muss er doch ähm, einen stärkeren Kran ähm, sozusagen kommen lassen. Ähm, und ich würde sagen, dass äh, ich jetzt die Übertragung langsam ähm, beende. Äh, am Freitagnachmittag bzw. Freitagmittag ab 11 Uhr äh, soll der äh, Beton für die äh, Kellerdecke kommen. Äh, und da werde ich sicherlich auch hier mit Ihnen äh, live äh, übertragen. Also unser Projekt gewinnt äh, Gestalt, bekommt Gestalt, äh, die, äh, die Flächen werden gebildet und äh, Sie können sich gerne bei uns melden, wenn Sie eine der sieben tollen Wohnungen hier erwerben möchten. Ähm, äh, je mehr ich Übertragung mache, desto mehr Interessenten kommen auf mich zu und lassen sich Exposé zuschicken. Also wenn Sie hier auch eine Wohnung haben möchten, äh, es ist noch nicht zu so spät. Es sind noch einige Wohnungen zu erwerben. Melden sich bei uns, ich informiere Sie gerne. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Restwoche. Die Hälfte haben herum für arbeitende Schichten. Ja, dann haben wir das Wochenende. Und äh, Freitag sehen wir uns nochmal hier. Äh, können wir uns schon mal verabreden. Freitagmittag zwischen 11 und 12 Uhr werde ich hier erscheinen und auch kurz in Live-Übertragung starten. Ich bedanke mich herzlich in diesem Sinne.